Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ Datei hochladen in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie die Frage direkt im Test erstellen oder wie ich Ihnen hier zeigen werde in einem Fragepool. Klicken Sie dafür zunächst auf den Button Frage erstellen und wählen Sie beim Fragetyp Datei hochladen aus. Klicken Sie auf Erstellen. Wählen Sie nun einen prägnanten Titel für, für Ihre Frage, damit Sie sie später leicht wiederfinden können und geben Sie eine Frage ein. Mit Hilfe des Editors können Sie Ihre Frage auch noch nach Wunsch formatieren. Sollten Sie Ihren Text vielleicht schon mit Word vorgeschrieben haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier hinten, um in dem sich öffnenden Fenster Ihren Text einzufügen, damit es dann nicht zum Darstellungsproblem kommt. Weiter unten haben Sie noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die Bearbeitungsdauer können Sie ignorieren, denn sie ist derzeit deaktiviert. Die maximale Dateigröße, die maximale Dateigröße lässt sich hier noch mit einstellen. Ähm, geben Sie hier nichts ein, wird die maximale Dateigröße von 2 Megabyte Anwendung finden. Weiterhin können Sie eingeben, ob bestimmte Dateien nur erlaubt sein sollen, beispielsweise PDF oder x dokumente und vergeben Sie noch eine Punktzahl. Gegebenenfalls können Sie unten auch das Kästchen aktivieren, was sich auswirkt, wenn bereits eine Abgabe vorliegt des Lernenden, würde der schon automatisch die fünf Punkte erhalten, ohne dass Sie die Datei kontrollieren. Wir speichern das ab und schauen uns einmal die Vorschau an. So würde das dann in einem Test aussehen. Mit Klick auf Durchsuchen kann der Lernende nun nach einem Dokument suchen, beispielsweise eben nach einem PDF. Und dieses dann, dann mit dem Klick auf Hochladen in Ilias hochladen. Und das wurde dann auch hier mit dargestellt und wäre dann gegebenenfalls auch später nochmal zu löschen. Das war der Dateityp. Der Fragetyp-Datei hochladen und ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Ausprobieren.